Den USA, Kanada, Schweden, Mexiko, Großbritannien und Belgien sowie Deutschland und selbstverständlich in Pakistan selbst, wo ein landesweiter Studentenaktivistentag organisiert wurde. In Pakistan gab es große Demonstrationen mit hunderten Teilnehmern in so gut wie allen großen Städte, Städten, etwa in Karachi, Islamabad, Multan, Keta, Hyderabad und Lahore. Sie protestierten für Gratisbildung, die Wiedereinführung der Studierendengewerkschaften, gegen sexuelle In Italien wurde eine Petition zur Freilassung von Amarejas von wichtigen Strukturen des Gewerkschaftsverbands CGIL unterzeichnet. Schiele, Mitglieder der unabhängigen Arbeiter-Einheitsliste, die Kampagne. International hat die Online-Petition der IMT bereits über 11.000 Menschen äh, unterzeichnet. Alle, die die Petition noch nicht unterzeichnet haben, jetzt ist die Gelegenheit. Wir haben hier auch einen QR-Code mit dem Link zur Petition ausgedruckt. Das heißt, unterzeichnen die Petition jetzt. In Österreich, Internationale Solidarität. Hoh die Internationale Solidarität. Ho oh, die Internationale Solidarität.